Deutschland im Krieg gegen Russland von Ivo Sasek. Bitte wacht auf, ihr Deutschen, wacht auf, ihr Europäer alle. Im Namen Deutschlands beliefert hier ein tollkühner Scholzens-Clan gerade ein Land mit Waffen, das sich im Krieg mit Russland befindet. Das gab es seit 1945 nicht. Ja. Dieser Clan gehört darum rechtzeitig vor ein ich sag mal, Nürnberger Kriegstribunal. Ihr müsst wissen, die handeln eben nicht nur mit Chemie und Spritzen, sondern auch mit Waffen und, ich sag mal pauschalen Klimarettungsprodukten und und und. Ja. Eine uralte Weisheit besagt: Der packt einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren, wer sich in einen fremden Streit einmischt. Die Einmischung in einen fremden Streit, so will dieses Wort sagen muss unweigerlich dazu führen, dass man selber gebissen wird. Aber genau solch ein Risiko fahren Bundeskanzler Scholz und Co. gerade jetzt im Namen Deutschlands. Nur, dass Scholz Deutschland nicht einen vorbeilaufenden Hund, sondern einen wild gewordenen Bären bei den Ohren packen lässt. Und wie genau macht er das? Indem Scholz und Co. deutsche Waffen an die Ukraine liefern. Ukraine, die sich im heißen Krieg mit Russland befindet. Wir dürfen an dieser Stelle jetzt aber keinesfalls länger in Reflexe zweiten oder dritten Grades abgleiten. Nicht ablenkende Fragen rund um Putins Sünden gegen das ukrainische Volk dürfen uns weiter unsere Sinne vernebeln. Es geht jetzt einzig um das Erfassen der Gesetzmäßigkeit, dass jede Art der Einmischung so wie Scholz und Co. gerade ausüben, zu einem unweigerlichen Kriegsausbruch gegen Deutschland führen muss. Deutschland im Krieg gegen Russland heißt es im Klartext. Das ständige Hochkochen russischen Unrechts durch alle Lügen Mainstream-Medien bringt uns weder weiter noch bewahrt es uns vor einem Dritten Weltkrieg. Ganz im Gegenteil, all dieses Hochkochen ist doch reinste Kriegspropaganda die einzig dazu Anreiz den streitenden Bären bei den Ohren zu packen. Eine Einmischung also, die voraussehbar weder auf russischer noch europäischer Seite irgendeinen glücklichen Sieger hervorbringen kann. Wie Kla.TV immer wieder aufzeigt, befinden sich die wahren Förderer und Profiteure auch dieses Krieges wieder weit außerhalb der europäisch-russischen Gefahrenzone. Aber auch in diese alten Reflexe dürfen wir jetzt nicht abgleiten. Versteht ihr das? Das Einzige, was jetzt wirklich zählt, ist die tiefe Einsicht, was uns allen mit Sicherheit blüht, wenn diesem wildgeborenen Bären weiter an die Ohren gegangen wird. Begreifen wir das? Denn dieser fühlt sich gerade existenziell bedroht. Er lässt sich mit anderen Worten durch nichts anderes beruhigen, außer man geht vor ihm und seinen Jungen auf Distanz. Ja, so wie es die heuchlerische US-Administration unter beiden jetzt gerade tut. Ja? Und Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Drohungen machen den aggressiven Bären nur noch wilder oder aggressiver. Weil in seinen Augen blitzen ja nicht nur allein Artikel 108 bis 111 der ukrainischen Verfassung auf. Versteht ihr? Seit dem US geschürten Maidan von 2014 mit seinem Putsch gegen Janukowitsch registriert doch der Bär die neue junta regierung der Ukraine einzig als eingeschlichene Gefahr, und zwar auch für sein Revier. Ja? Und ganz einerlei, was nun alles zutrifft und was nicht, zumindest versucht der russische Bär gerade öffentlich zu belegen, dass er auch Giftgase gewittert hat. Darum hat er im Netz Informationen über die Tätigkeit von US-Biowaffenlaboren in der Ukraine veröffentlicht. Ja? Und zwar samt Dokumenten, die Vorbereitungen von Biowaffenangriffen auf den Donbass beleuchten. Die strategisch heuchlerische Distanz der US-Administration lenkt den glühenden Blick des Bären derzeit zwar noch ab, und zwar obgleich die Ukraine schon als erste Tranche 350 Millionen US-Dollar zur Anschaffung von Waffen erhalten hat. Trotzdem. Natürlich ist der Bär nicht so schwer von Begriff wie etwa wir Europäer, denen man in ein und derselben Nachricht vortäuschen, ja, vorgaukeln kann, dass sich weder die USA noch die NATO in den äh, Ukraine-Konflikt einmischen werden, während man uns aber gleichzeitig über deren Riesenkredite an die Ukraine zur Waffenanschaffung in Kenntnis setzt. Wisst ihr, wie irre sind wir eigentlich geworden, dass wir solche Täuschungen immer noch einfach nur widerstandslos hinnehmen, schlucken, ja? In der Stratvorrede hat doch George Friedman lückenlos dargelegt, wie die U.S. Administration mit genau solchen Tricks seit über 100 Jahren wirklich jede Annäherung zwischen Deutschland und Russland erfolgreich verhindert. Ja. Aber selbst die Milliardenzusagen der EU an die Ukraine, beziehungsweise die Zusagen von äh, zwei Dutzend Staaten für militärische Hilfe, auch das ignoriert der streitende Bär. Aber die Frage, wie lange noch? Genauso lange sich all das noch im Bereich der Gelder und reinen Versprechungen bewegt, ja. Er durchschaut natürlich die US-List, die den Westen zu, zuvor erfolgreich zu allerlei Sanktionen stimuliert hat, während die USA selber weiterhin natürlich günstiges Russisch, russisches Gas und Öl für sich beziehen möchte. Aber eines kann ich euch sagen, eines wird der aggressive Bär mit Sicherheit nicht mehr aus den Augen lassen. Was ist es? Das sind alle diese Scholzens, die wie der deutsche Bundeskanzler direkte Waffenlieferungen an die Ukraine tätigen. Ja. Begonnen hat es ja schon im Februar 22 mit illegitimen Waffenlieferungen aus den deutschen Beständen nach Kiew. Ich erinnere, ja, 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Bodenluftraketen. Schon am Start so viel, ja. Zwar von der Bundeswehr an die ukrainische Grenze geliefert. Das war erst der Anfang. Der vorangehende Wortlaut aber von Putins Drohungen, zwar per Interfax gegen diese Waffenlieferungen sag mal vom 24. Februar, die hat es allerdings so gelautet, ich zitiere, «Bürger und EU-Strukturen, die an der Lieferung tödlicher Waffen an die Streitkräfte der Ukraine beteiligt sind, werden für alle Folgen solcher Aktionen im Rahmen einer speziellen Militäroperation verantwortlich sein. Unterschrift äh, das Außenministerium der Russischen Föderation. Seht ihr, Und trotzdem völlig, scheinbar unbeeindruckt von all diesen doch deutlichen Warnschüssen Putins, ließ der deutsche Kanzler Olaf Scholz, SPD, ja, typisch, über einen Sprecher ausrichten, dass Deutschland eben doch Waffen in die Ukraine schicke. Und der Tat ist. Ja. Es ist zu beachten, wie Putin aber immer wieder von Konsequenzen der Einmischung spricht, ja, wer den Hund bei den Ohren packt. Ja. Während Präsident Biden betont, dass die USA und die NATO sich nicht einmischen werden, mischt sich das betrogene Deutschland schon einmal direkt in den Krieg gegen Russland ein. Seht ihr, hinterher wird der Bär dann brüllen. Das besiegte Deutschland hat die Nachkriegsordnung gebrochen. Das muss geahndet werden. Ja. Ja. Ironischerweise lautet aber der Vorwurf, der, der Gegenvorwurf des Scholzen-Clans, Putin hätte die Nachkriegsordnung durcheinandergebracht, ja. während doch genau diese Waffenlieferungen Deutschlands durch Scholz hinsichtlich der Nachkriegsordnung ein absolutes No-Go für Deutschland sind. Bitte wacht auf, ihr Deutschen, wacht auf, ihr Europäer alle. Ja.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 Greift dieser tollkühne Clan nach den Ohren dieses wütenden Bären. Versteht ihr das? Und dies zweifelsohne instrumentalisiert von eben jenen hinterhältigen Waffendealern, nenne ich sie mal, die jetzt gerade wieder Milliarden Profite aus der geschürten Kriegskrise schlagen. Es ist ja längst bekannt, wie diese Krisenprofiteure stets aus allen Beteiligten Kriegsparteien gleichzeitig Kapital schlagen. Unser ausgerufenes Krisenprofitverbot gewinnt darum auch hier wieder allerhöchste Aktualität. Ich sage, kein zweites Verhalten kann den russischen Bären gefährlicher provozieren als das eben beschriebene, die Einmischung Deutschlands und womöglich später der NATO in diesen Ukraine-Krieg. So wird die gesamte Wehrmacht des wütenden Bären herausgefordert, unweigerlich, ja? der plötzlich dann seine Pranke unnachgiebig auf Deutschland und Europa setzen wird. Unnachgiebig. Die Einschätzungen über die reale Militärgewalt äh, Russlands gehen zurzeit zwar noch ziemlich auseinander. Die einen denken, der Russe sei gleichsam ein bläufender, altschlapper Kriegsveteran geworden. Die anderen erinnern uns allerdings daran, wie absolut schlagkräftig die russische Armee gerade noch in Syrien über 600 Quadratkilometer hinweg sämtliche elektronisch gesteuerten Kriegsgeräte dort unten lahmgelegt hat. Ja, In einem Zuge, zusammen also mit den nuklearen Waffen Russlands, ein wirkliches äh, Worst-Case-Szenario, ein Riesenschock wenn die Russen tatsächlich hochentwickelte Kriegsgeräte besitzen, ja, dann steht es allerdings wirklich nicht gut um Deutschland und Europa. Der Dritte Weltkrieg ist dann eine Realität, und zwar genauso wie er in den satanischen Schriften vorgezeichnet ist. Ich, ich möchte an diese erinnern. Ja. Schon 1871 wurden genau drei Weltkriege detailgetreu vorausgeplant, und zwar durch Albert Pike, einem Hochgrad Freimaurer. Dyke war ja gleichsam Gott unter den Freimauern, ja, der den schottischen Ritus äh, gegründet hat, also sprich die, die Hochgrad-Freimaurerei vom 30. bis 33. Grad, ja. Und er hat an Mazzini, sprich den Kopf der Illuminaten, 1871, also vor über 150 Jahren, passt auch, einen Brief geschrieben, äh, in dem äh, er den genauen Verlauf von den drei durch die Hochgradfreimaurerei, sprich den Satanismus, geplante Weltkriege geschildert hat. Pike erklärte darin, ich zitiere einmal ein Stück daraus, der Erste Weltkrieg dient dazu, den Kommunismus aufzubauen und die Königshäuser zu beseitigen und Deutschland zu schwächen. Ein Zweiter Weltkrieg muss sich anschließen, um Deutschland zu zerstören, die Russen zu bestrafen, Juden umzubringen, damit man einen israelischen Staat gründen kann. ja Und dann äh, der dritte Weltkrieg, und der dritte Weltkrieg, so hat er es voraus gesagt bzw. geplant, der Satanismus, ja er würde sich über jüdisch-islamische Konflikte anbahnen, sich dann auf die ganze Welt ausdehnen und so ganz entsetzliche und schreckliche Gräuel verursachen, so sehr, dass die Menschheit geschockt von diesen allerschlimmsten Ereignissen sich dann gefügig der Diktatur einer neuen Weltordnung unterwerfen würde. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, vor 150 Jahren geschrieben. Ich appelliere hiermit an alle Nationen und allem voran auch an die freien Aufklärer wieder, sich gesamthaft am Aufklärungskampf zu beteiligen. Es ist nämlich davon auszugehen, dass es ein und dieselben Kreise sind, die jetzt auch wieder von einem dritten Weltkrieg mächtig profitieren möchten. Ihr müsst wissen, die handeln eben nicht nur mit Chemie und Spritzen, sondern auch mit Waffen und, ich sag mal, pauschalen Klimarettungsprodukten. Und, und, und. Ja. Ich sage, helfen wir doch gemeinsam dieser verlorenen Welt aus der Schlinge dieser Krisenprofiteure, indem wir ihre geheimsten Verbindungen untereinander gemeinsam offenlegen und unablässig das generelle Krisenprofitverbot ausrufen. Ich sage, alle Scholzens gehören überdies rechtzeitig, frühzeitig vor ein Kriegsgericht, ein Kriegstribunal wie Nürnberg, ja. Wenn die Weltgemeinschaft unaufhaltsam beschließt, dass diesen Kriegstreibern der Prozess gemacht wird und fortan niemand mehr aus Krisen solcher Art Profit schlagen darf, weder aus Pandemien noch Klimakatastrophen oder eben gerade eben aus Kriegen, wenn wir das tun, dann können wir unseren Untergang vielleicht noch verhindern und gemeinsam eine neue Zukunft aufbauen. Ich bin Ivo Sasek, der seit 45 Jahren vor Gott steht.